Sind wir denn alle Egoisten dieser Welt? Auf unseren hohen Festungen stehend blicken wir hinab auf unsere Mitmenschen. Jene, die in unseren Augen niemals so viel wert wie unser Ei. Doch alle laufen wir. Wir laufen, doch gleich jagen wir hinterher unseren Gelüsten und Zielen nur mehr. Täglich gehen wir in den Kampf um den meisten Umsatz, den höchsten Erfolg und um die Anerkennung jener, welche uns sowieso nicht interessieren. Wir stellen uns in den Mittelpunkt und scheren uns um unser Aussehen. Die Welt voller Hass, Krieg und Schmerz. Man muss sich erschüttert zeigen, um deren Geschehnisse Okay, das da ganz oben, genau das, das ist das One World Trade Center, das neue, das sie gebaut haben. Und wenn man sich vorstellt, dass zwei von solchen Gebäuden, ich meine, das bin ich, und das ist, das, wenn zwei solche Gebäude einfach dem Erdboden gleich gemacht werden, so wie das hier. und doch schützt man sich selbst davor, daran zu leiden. Zu groß die Angst, allein zu sein, eingesperrt in den Tiefen der Wahrheit, welche wir selbst kurz vor dem Ende nicht begreifen würden. Zu groß der Optimismus, welcher vorgespielt von Politik und Bundeskanzler Wir schaffen das? Die Sehnsucht nach Friede, dem Rauschen des Meeres mit der absoluten Freiheit. Doch lässt dies nicht zu, der wirtschaftliche Traum. Das Smartphone Präsent, Meetings rund um die Welt, machen uns blind von all den wesentlichen Dingen, für jene wir einst geschaffen wurden. Doch vergasen wir zu dieser Zeit, wie klein und unbedeutend wir doch sind. Weg sind all die Probleme des Partnerstreits, dem Upgrade zum Business Class Ticket oder der ernüchternden Platzierung eines so angefieberten Motorradrennens. Wie in einem falschen Sprung stürzen wir hinab und haben Sehnsucht, die einfachen Dinge des Lebens zu erfassen. Der Wunsch nach dem Ursprung ist zurück. In jener Zeit zeigt uns die Welt ihre harte Seite. Geschaffen hat sie etwas, das gegen uns ist. Oder waren wir es selbst? Dies ist der Aufruf, um es in Zukunft noch besser zu machen. Schätze den Ursprung.